Hey Leute, da ist wieder euer Rookie und heute geht's weiter mit Satisfactory. Wir haben angefangen die erste Fabrik zu bauen und heute geht es mit der zweiten Fabrik weiter, mit der Kupferfabrik. Also viel Spaß und... Produktion, Konstruktor... Was fehlt? Kabel. Kabel haben wir nicht gedacht. An Kabel haben wir nicht gedacht das Wir haben noch Kupfer, das heißt, wir können auch gleich noch Kabel herstellen, gar kein Thema. Wir stellen erstmal noch die 100 Draht voll her. Brauchen wir auch. Und dann packen wir mal ein paar Kabelchen. Na komm. Die Fabrik ist dann auch dringend notwendig, damit ich hier nicht mehr das Kupferzeug die ganze Zeit herstellen muss. Aber dann wird es schon wieder am Strom scheitern. Das ist dann schon wieder das nächste Thema. Wir machen jetzt einfach mal äh, 50, damit wir auch noch ja, damit wir auch noch ein bisschen nee, keine Stromleitung damit wir noch ein bisschen Spielraum beim Draht haben, so, jetzt, okay, ähm, Logistik, noch ein Splitter hier, ein. kommen jetzt hier mit 30 Teilen an. Wir brauchen dann hier 15 und hier 15 für Schrauben. Äh, nicht Schrauben, was mache ich denn? Stangen natürlich. Wir werden dann mit dem einen weiterverarbeiten und er hier endet dann hier in der Kiste. Ich will immer hier gleichzeitig noch in die Kiste einlagern. Das sollte schon, genau, Strommast, kriegt noch ein Strommast dazwischen gepflanzt so, ja und da perfekt gut Strom reicht noch okay das ist jetzt schon relativ gut optimiert wobei hier noch Stillstand ist Den werden wir auch gleich mal beheben hier machen wir dann gleich Schrauben draus. Das heißt, wir brauchen dann hier noch einen Konstruktor, den wir uns sogar noch leisten können. Perfekt. Leiter ist auf der anderen Seite. Komm, lass mich durch. Lass mich durch. Ich muss da mal durch den Arzt. Hier, so. ja, Einlass. Ich halt den so blöd gesetzt. Ich habe den wirklich so blöd gesetzt. naja na dann. Egal. Wird noch besser. Ich verspreche es wird alles noch besser. So, Lagercontainer. Jetzt sind wir den wenigstens hier auf die gleiche Höhe mit allem. Komm hier, da. Da. Gut. So, und du kommst da rein. Und er kommt hier rein. Und... So, Schrauben, genau, was wollen wir gucken? Wir brauchen no power, wir brauchen 10 Stück. Wir kriegen 15, wir bleiben 5 auf Überschuss. Perfekt. So, Strommast packen wir hier hin, in die Linie. Da wir jetzt nur einen haben, können wir den direkt hier reinpacken. Okay. So, also wir haben jetzt hier ein bisschen Schraubenproduktion angekurbelt. Wir lagern hier drüben die Stangen ein. Und er hier steht noch still. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich dann auch noch Schrauben machen. Das ist jetzt halt, sowas ist jetzt echt doof. Man braucht hier 10, bringt dann 40 raus. Wer bringt hier 15? Das muss man dann irgendwie aufsplitten, dass sich das alles dann wieder gibt. Ist alles nicht so leicht, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. So, also wir produzieren hier unsere Schrauben und der macht auch 40 pro Minute. Liegt auch mehr als genug zum Produzieren. Das heißt, wir lagern die hier erstmal in einen Container ein. So, äh, ja. Genau. Dass die hier nicht stillstehen. Was ist jetzt los? <lacht> Was ist los? Verbrauchen wir zu viel Strom oder es ist unser Treibstoff leer? Er ist rot, er ist gelb. Das heißt, dir ist der Treibstoff ausgegangen. Gut. Ein Glück. Aber wir werden nicht drum kommen. Über kurz oder lang. Ja dann mal so. Du kriegst auch noch deinen Treibstoff. Ich habe doch vorhin alle drei aufgefüllt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alle drei komplett aufgefüllt habe. So. Gut. machen mal hier ein bisschen Biotreibstoff, also der geht nämlich dann auch bald aus und dann schon unser nächstes Problem, äh, wo sind denn die ganzen Blätter? Äh, da, ich guck auf der falschen Seite und da unten ist ja auch noch Biotreibstoff, okay, so. geht das schnell? Ja, geht so. Da hatte ich letztes Mal auch einen Konstruktor für, der das für mich übernimmt, ist eigentlich auch nicht schlecht. Sollte man auch vielleicht auch wieder machen. kommen jetzt dann diese Pellets noch dazu, kann man eine extra Produktionsstrecke dann machen dafür. Du alles rein, du alles rein und Holz rein. Genau. Genau, die Schrauben werden produziert. Das heißt, wir kümmern uns um die Kabel. Oh, hier steht still. Weil der nämlich hier voll ist. Das darf nicht passieren, genauso wie wir jetzt kurz mal noch da drüben beim anderen Beton nachschauen. Der sollte auch nicht voll laufen. Ja, eigentlich wäre das ganz einfach zu lösen, indem ich eine Kiste dahinter packe. Sollte ich vielleicht... Ach komm, was soll's, machen wir es gleich. Kostet ja nichts. Dann passiert das nicht, dann geht uns nämlich auch keine Zeitflöten und kein Material staut sich auf. Hier ist es jetzt halt wieder ein bisschen doof, weil ich hier noch nicht mein auserkorenes Raster habe. Egal. Wir gehen kurz hoch. Dass es wenigstens ungefähr in einer Flucht ist. So, komm. Wo stehst du? Oh Gott. Grausam. Grausam wird es. Das wird richtig grausam. Hallo? Habe ich den jetzt falsch rumgebaut? Ich habe den jetzt falsch rumgebaut. Sehr gut. man aus so rum. Machen wir jetzt einfach so hin. Geh weg. Okay. Danke. Gut. Dann kann der hier doch fleißig produzieren. Ja, hier haben wir wieder sehr viele Platten. Sehr gut. Bei denen läuft es. Genau, was unser Ziel war. Schon wieder kurz Umweg gemacht und schon wieder das Ziel aus den Augen verloren. Nämlich hier, ui Wird ui, ui. es notwendig, dass wir hier dringend die Produktionsstraße anfangen? Ähm. Draht. Ach, wie viel. Wir haben doch jetzt genug Zement. Was, ist, was soll das, was soll der Geiz? Mhm. So, genau, das gibt hier eine komplett eigene Fabrik, die ich hier nach so einem Raster ausrichten möchte. Das heißt... Ja, genau, ich glaube mal, dass das hier schon die höchsten Punkte sind. Deswegen wird hier das jetzt auf dieses Raster gebracht. So. Ähm, ich hätte gern was Ungerades. 2 da, 3 da Flucht passt hier. Die Flucht kann noch eins rübergehen, genau. Dann haben wir hier eine gerade Mitte. Das heißt hier können wir dann unsere Straßen. Genau, ich will in der Mitte hier so einen Durchgang. Haben, damit ich einfach so durch die Fabrik fahren kann 3 äh, 3 du bist die Mitte 2 3 6 nee okay ähm, die kommt weg kann ich nicht mal zählen genau also das hier ist die Mitte hier drüben haben wir eine Produktionsstraße und dann kommt auf der anderen Seite auch noch eine hin Genau, wir haben das jetzt leider schon alles ein bisschen darüber verlagert. Ist aber gar kein Thema. Wir werden... Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui, ui. Also der produziert ordentlich. Wir werden ihn hier abzweigen und hier direkt reinführen. Und... F... Genau. So. Milzofen. Genau, hier halten wir uns jetzt ein bisschen ans Raster und gucken, dass wir das gerade hinkriegen. Ich muss mal einmal ganz kurz da hochgehen, um die Planung zu machen. Ein Glück steht es Band gerade still, geht schneller. Genau, er wirft hier 60 pro Minute aus, okay. Das wird wehtun. Okay, nicht so alt wie erwartet. Genau, Kupferbarren, 30, genau. Können wir das gleiche Schema wie auf der anderen Seite auch festlegen. Das ist hier genau an die Grenze. Ah, wunderbar sieht es aus. Wunderbärchen. Wir brauchen für die eigentlich kein Zwischenlager. Wir benutzen es jetzt erstmal für den Anfang das Blitter. so damit das alles ein bisschen ordentlicher wird so genau ich platziere den hier schon gleich mittig weil ich hier irgendwann einen mittigen eingang in die wand haben, machen werde so okay Ah, ist nicht ganz so hübsch wie auf der anderen Seite. Wir machen es mal weg. Wenn wir jetzt schon dabei sind, es versuchen schön zu machen, dann machen wir es auch gleich schön. Ich glaube, so passt es gut. Wunderbar. Wunderbar. So, wir müssen die Stromtrasse dann hier auch noch rüberziehen. Ah, perfekt. Ist hier schon eingeplant. Na. Ja. So. Ja. Und Effekt. Jetzt mhm. müssen wir hier ein bisschen verbiegen. Vorerst. Was aber gar kein Thema ist. So, und den Container ziehen wir um. Okay, Strom läuft noch. Ihr habt einfach nur nichts zu tun, scheinbar. Du hast schon ein Rezept ausgewählt, du hast nämlich noch gar nichts ausgewählt, deswegen leuchtest du rot. Perfekt. Ähm, genau da das hier so breit bleiben wird, werden wir hier die Kiste hinpacken. Das heißt, hier werden die... Wobei wir die Barren nicht einlagern müssen. Das ist doch Blödsinn. Ich brauche schon die Barren. Ähm, wir packen hier noch ein paar Fundamente hin. war nur auf die Seite. Ah. Fundamente. Genau, wir kommen hier jetzt mit 30 raus und hier mit 30 raus. Das heißt, wir haben 60 zur Verfügung. Wir bauen mal unseren Konstruktor hier her. Ja, genau so. Und sagen ihm mal, er soll Draht machen. Er braucht 15. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und er hier macht das heißt, wir können pro Brennofen zwei Stück befeuern. Ui, ui, ui. Ähm, ob wir da schon gleich zweistöckig bauen sollten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das sprengt jetzt dann meine Kapazitäten nicht. Genau, ich habe schon Draht ausgewählt. Wir müssen wir noch Draht auswählen. Und jetzt habe ich halt hier viel zu viel Zeug. Ja, genau, ähm, genau. <lacht> okay, wir lassen die Kiste erstmal da stehen und weg ist mein Strom. job der generator so, brennen was war ja zu erwarten zu teuer verbauen will ich nicht machen. So, so, das wird jetzt auch das letzte Mal sein, was wir ein bisschen Draht machen müssen, denn da drüben wird Draht ohne Ende produziert, das ist dann bald. Mein nächstes Problem wird jetzt eher sein, dass ich nämlich dann mehr der Biotreibstoff so langsam ausgehen wird so, ähm, hier kappen wir die Leitung nehmen die zusammen und packen die dann hier rein ah ihm habe ich noch keinen Treibstoff gegeben deswegen geht es alles sofort wieder aus so, ja. zwei wandert das Deck So und ab geht's. So, wieder ein bisschen Luft nach oben. So, gute Frage, wie machen wir das jetzt? Bauen wir zweistöckig gleich oder? Ähm, <lacht> wir haben hier noch die zweite Seite. Das heißt, theoretisch müssten wir hier draußen schon splitten und die beiden mit dem beliefern und hier drüben zwei mit ihm her beliefern. So wird es gemacht. Ah, natürlich, da, da soll es hin. Genau da soll es hin. Okay, ähm, Schmelzofen, genau, er bedient zwei gleichzeitig ab jetzt dann. Und nicht er, sondern er, dann haben wir mehr Platz in der Mitte. Ja, so machen wir es. Weg mit ihr, In fort mit ihr. So, ähm, Organisation die dich irgendwie mittig. Das sieht doch ganz gut aus. Genau, also hier kommen 30 raus, du brauchst 15 und du brauchst 15. Perfekt. <lacht> Erstmal cheaten wir jetzt ein bisschen... Okay. Wir machen das erstmal so, wie ich es eigentlich nicht haben will. Schon wieder Stangen. Zu teuer, nicht genug Freiraum, Eisenstangen fehlen. Okay. Ich hab's ja verstanden. Du hättest gern mehr Eisenstangen. Dann kriegst du mehr Eisenstangen. Ja, die müssen wir gar nicht selber herstellen, denn die lagern nämlich jetzt ab jetzt nämlich ja genau hier. Oh, und das sind auch schon jede Menge davon. Und wir nehmen hier auch gleich mal noch ein er das Deckschrauben mit und hier noch ein paar Platten. Perfekt, so läuft es hier langsam. Hey, PC, was geht ab? <lacht> nee, ich wollte in der Viertelstunde Rocket League spielen. Okay, habe ich hier schon wieder falsch rumgesetzt? Ich glaube, ich habe hier schon wieder falsch rumgesetzt. Ähm, genau, ich habe hier schon wieder falsch rumgesetzt. Viel besser. Aha, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Mit dir und dem Tim. <lacht> Bisher war mit dem Tim geplant, aber ich kann gerne dazu joinen. Dip, dip, dip, dip. So, gleich sind unsere Kabelprobleme, gehören dann auch gleich der Vergangenheit an. es oh gefällt mir überhaupt nicht. Aber egal. Ich schätze halt erstmal so. Ah, Draht. Zum Glück stelle ich hier schon Draht her. Jede Menge Draht. Komm, gib mir mein Draht. Ein schönes Haus schon mal wieder aufbauen. Äh, Kupferbarren, genau. Und eine Doppelproduktion. Hop, hop, hop. Hier drüben. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Verstärkte Eisenplatten. Okay. Sollte aber kein Problem jetzt mehr sein. verstärkten Eisenplatten. Genau, 41 Stück Peanuts. Peanuts? Ach so, ich dachte du wolltest Rocket League spielen. War ich der Annahme. hinten brauchen wir wollen ja auch noch Kabel herstellen deswegen kommt hier dann auch noch gleich einer hin und wahrscheinlich geht es dann gleich wieder direkt hier der strom aus ich sehe es schon kommen logistik splitter jo. schön da drin. Nicht rauskommen, nicht rauskommen, noch nicht eure Zeit. Perfekt. Strom, Strom, Strom, Strom. Aha, wieder Kabel. Jetzt will ich hier gerade die Kabelproduktion aufbauen und was passiert? Ich kann es nicht, weil wir die Kabel fehlen. Rumble. Rumble. Ah, Tim ist nicht so der Rumble. Profi. Können es natürlich gern probieren. Aber mach dir keine großen Hoffnungen. Der Team, der ist schon mit den Items überfordert. Was welches Item macht? Ja. So, also Stromausfall incoming in 3, 2, 1. Oh, läuft noch. ein Wunder. Genau, ähm, hier Kabel. Hallo, wieso läufst du automatisch weiter, während ich im Menü bin? 60 Stück pro. 30, 30, 60. Boah, hey, also noch perfekter geht es ja wohl nicht. Als hätte ich es geplant. Ja. Als hätte ich es geplant. Fusionator, genau. Ähm, Fusionator, das heißt, Ausgang muss da sein. Das heißt, genau, perfekt. So läuft es. Ähm, hier. Da. Da. Und. Ja. Zu. So, auch diese. Produktion in Form an. Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz, denn wir stellen jetzt hier einfach noch eine Box hin. Oh, Aber richtig rum, bitte. Richtig rum, bitte. Richtig rum. Ja. Sehr schön. Logistik, Fusionator. Äh, hier muss der Ausgang sein. Steht. Relativ mittig. Relativ mittig reicht. Oh, wow, oh, wow. Oh. Nee, nee, so nicht. So nicht. So nicht, mein Freund. Ja. Und eingelagert. Perfekt. Also, wir haben hier unsere... Unsere, unseren Draht. Hier kommen unsere Kabel an, die noch nicht verarbeitet werden, weil er nämlich keinen Strom hat. Das heißt, er kriegt jetzt Strom von hier, äh, genau, ui, ui, ui, ist das eng hier. So, mhm. wird fleißig Draht produziert. Wir müssen unsere Fundamente noch ein bisschen erweitern. Perfekt und Kiste hin, damit nichts verloren geht. Damit hier die Produktion nicht auf einmal aufhört. Okay. Äh, Fundament noch. Zack, zack. Ja, ich hätte eigentlich die Fabrik hier rüberstellen sollen. Wäre geschickter gewesen. Können wir das noch kurz machen? Wir ja, machen das noch kurz. Das geht doch so alles nicht. Ja. Ähm, hier, hier, hier, da, da, da. Abstand, Proportionen checken. Perfekt. Hier. Halt, da ist noch was. Lost. Wie lost? <lacht> Usionator. Ich hab doch hier alles im Griff, ich bin überhaupt nicht los. Das ist an, ich könnte meine eigene Fabrik aufmachen. Ah, ist doch egal. Ich hab noch überhaupt nicht gespielt. Äh, hier. Kabel und Organisation. Na komm. Ja, da hätte ich dich gern. Da hätte ich dich da gern. Da hätte ich dich gern. Oh, oh Mann, rumgeglitsche, rumgeglitsche. Lege weg, du blöde Pflanze. Ich will kein, ich will bestimmt keinen Container auf eine Pflanze stellen. Oh. Nicht mit der, oh Mann, geht es nicht. Dann stellen wir es jetzt halt so hin. Dann übst du jetzt halt einen Millimeter und natürlich auch wieder falsch rum. So weit vorne. <lacht> ja. Probieren wir müssen noch ein letztes Mal. Nein, will nicht. Okay. Egal. Pflanze kommt dann eh weg. Ist sowieso alles gut. Gut. Hier werden Kabel eingeladen. Hier werden, wird mein Draht eingelagert. Alles perfekt. Gucken, haben wir hier noch ein paar Fundamente hin. Hier noch so ein Loch in der Mitte haben. Fabrik. Ich brauche hier eine 4 rampe Gucken wir mal kurz, ob eine 2 rampe reicht hier auch. Na komm. Glitsch dahin. In Glitschen. In Glitschen. Zu ja, teuer. Gut, reicht erstmal. Ich brauche nur in der Mitte was. Ja, wird ganz schön kompliziert mit der Zeit. Ah, da passt was nicht. Das hier ist noch der Anfang, hier ist noch leicht. Und abwarten, bis, bis hier dann die richtig großen Fabriken kommen. Jetzt komme ich hier mit einem Rohstoff rein, schmelze den ein und später muss ich den Rohstoff dann auch mit dem zusammenführen und den und den und den und den und den und noch 20 andere Rohstoffe und daraus dann am Ende irgendein Produkt machen. Das ist das wirklich heftig, ganz arg heftig. So. Perfekt. So, okay. Hier ist noch unsere komische Kiste. Die muss irgendwann mal da verschwinden. Aber nicht jetzt. Komm, ja, passt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Warum laufen meine... Warum läuft meine Fabrik überhaupt noch? Ne, läuft nämlich gar nichts mehr. Sehr gut. Einmal nicht aufgepasst und der Strom ist aus. Schön hier. Alles wieder voll packen. Und ja, auch voll. Perfekt. Und an. So jetzt geht's hier langsam zur Neige mit meinem Bio-Treibstoff, Das heißt, nächstes Mal wird gleich auf der ersten Tagesordnung jede Menge Blätter Ich habe doch vorhin geguckt, da waren keine mobilen Meiner mehr drin. habe ich mich komplett verguckt. Naja, scheint wohl so. Genau, also hier die Grundsteine für meine Fabrik sind gelegt. Gucken, können wir den hier noch abschicken. Wir haben, wir haben hier unseren Beton haben wir, Schrauben haben wir. Zum Abschluss nehme ich hier noch... Guck mal, wie viele Kabel wir schon haben. Wenn nicht, craften wir die uns... <lacht> doch doch. Der liebt dich. Der ist wahrscheinlich einfach noch nicht da, weil er noch Fernsehen guckt. So, ah, perfekt. Alles zusammen bekommen für das nächste Upgrade noch. Dann können wir hier noch mit einem Upgrade das Ganze abschließen heute. Perfektes Timing. Ja. hier rein, da rein, da rein und knöpflettrige. Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Additionally, R&D inflated your pocket dimension. Okay, deshalb, okay. was brauchen wir? Verstärkte Eisenplatten. Ach komm, die machen wir noch kurz. Die machen wir noch kurz. Ja, ich achte ganz genau darauf, was ich sage. Ja, besser ist. Ganz so schwarze Pizzen sind nicht so lecker, habe ich meine Erfahrung mit. Sehr schön. Kettensäge am Start. Zweite Hand am Start. Ah, okay. Brauchen wir dann der Biotreibstoff dafür. Okay. Fester Biostoff, was braucht der? Der braucht die Biomasse. Heißt wir schnappen uns hier Biomasse. Uh. Tut erschrocken. Also steht nächstes Mal auf dem Plan, unsere Biomasseanlage zu bauen. Ja, da geht es hier ratzfatz. So, und weg. Weg sind die Bäume aus meiner Basis und den da drüben noch. viele Blätter, das ist nicht gebracht, ein bisschen Holz. Ja, so, der Baum noch... Ah, ja, naja. Hält sich in Grenzen. Haben mir erwartet. So, und mit dieser Kettensäge... Abschiede ich mich für heute von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir gucken, vielleicht startet gleich noch einen Rocket League Stream. Steht noch in den Sternen. Macht's gut. Euer Rookie. Ciao. So Leute, das war's dann wieder für heute. Die Kupferfabrik ist soweit erstmal fertig, wie wir sie haben wollten bis zu den Kabeln. Mehr können wir bis jetzt noch nicht damit anfangen. Und beim nächsten Mal gibt es eine kleine Überraschung für euch, da bekommen wir Besuch. Also schaltet ein und seid dabei und schaut mit mir, wer da wohl kommen mag.